Ja, ich wollte nur kurz sagen, dass äh, frühestens erst ab 25.10. wieder neue Videos kommen, allerdings kann es auch sein, dass es da erst äh, ab Donnerstags, das ist der 28. glaube ich, äh, neue Videos geben wird, weil ich bin im Urlaub und danach beginnt die Schule wieder und, ah ja.